Beim OER Festival 2017, müssen wir gestehen, von Organisationsseite sind wir relativ überrascht worden von dem sehr starken Zuspruch, also wir haben schon viel erwartet, aber wir haben dann so viele Einreichungen gekriegt, sowohl für das Fachforum wie auch für den OER Award. Wir haben so viele Workshops beim OER Camp, da laufen 15 Workshops parallel, wir mussten noch Räume rundherum dazu mieten, für das Catering wurden noch draußen Zelte aufgebaut und so weiter und trotzdem konnten wir nicht alle Anmeldungen annehmen, wir werden also über die Tage verteilt hier über 350 Leute haben und hätten noch mehr Anmeldungen haben können. da nicht nur hin, weil man so ein bisschen Update haben möchte und quasi von vorne belehrt werden möchte, sondern weil man ganz vieles Gespräch sucht und sich in Austausch miteinander begibt. Wir beginnen mit einem historisch wertvollen Dokument. Das ist äh, Gimme Meur aus einer ganz ganz frühen Phase und zwar ist es tatsächlich der Probe- Sagt man Druck bei Sprüh? 22 Euro für den Ingenieur ist nicht zu schwer. 23 Euro, höre ich 24? 24 Euro... Beim OER-Fachforum wird quasi der Stand des aktuellen Wissens rund um OER in Deutschland vorgestellt. Das heißt, es gibt vor allem Präsentationen, Diskussionsrunden, Panels etc., wo Leute aus verschiedenen Bereichen erklären, was man sozusagen bisher über OER weiß, was für Erfahrungen man gemacht hat, welche Fehler schon gemacht wurden, nicht von allen nochmal nachgemacht werden müssen etc. Wer also sozusagen einmal den aktuellen Stand haben will, was in OER in Deutschland im Moment so bekannt ist, ist beim OER-Fachforum richtig. Man muss sich ja mit OER auseinandersetzen, was aber OER ist und was ja praktisch und dann hast du aber noch diesen anderen Hut auf, es also geht das mal zu hinterfragen. Ne? Und dann ist natürlich auch so ein Festival ein super Ort dafür. Ne? Herzlich Willkommen zum OER Camp in Berlin 2017. Ich heiße Jöran, Jöran Busmehrholz und ähm, werde durch diese Veranstaltung führen. Wir füllen jetzt einen Plan mit Sessions. Das ist sowas wie Workshops, nur dass sie im Barcamp natürlich einen eigenen Namen haben. Session. Es ist bei einem Barcamp so, dass man nicht sagt, man hat Teilnehmer auf der einen Seite und Referenten auf der anderen Seite, sondern man hat Menschen, die alle was beitragen können. Deswegen ist in der Barcamp-Sprache das schöne Wort der Teilgeber und Teilgeberinnen erfunden worden. Also Radiosendungen und oer Lernmaterialien -Lern -Lern ist gleich Smiley-Emoji. Mein Thema ist, habt ihr den M mhm. offen? Da dürft ihr dann MOOC einsetzen oder was auch immer. Interesse vorhanden. Mein Thema ist, glaubwürdige OER-Erkennen. Mein Thema sind Geschäftsmodelle OER und zwar im beruflichen Umfeld. Wir haben 1997 überlegt, ob das Internet Auswirkungen auf uns als Hochschule haben wird und kam damals zur Erkenntnis, dass das wahrscheinlich der Fall ist. Und eigentlich von der Geburt dieser Idee an war uns klar, wir können das alleine gar nicht stimmen. Wir brauchen andere Gleichgesinnte, mit denen wir das gemeinsam tun können. Also mir geht es auch immer darum, das so ein bisschen konstruktiv zu machen, also auch auf mögliche Lücken oder so ne, hinzuweisen, wo müssen wir genau hingucken, eben aus wissenschaftlicher Sicht. Und die Forschung gibt uns da ja Instrumente dran, das mal so in die Hand so ein bisschen zu systematisieren und zu fundieren, die ganze Bewegung. Dinge nutzen, wieder benutzen, auseinandernehmen, neu zusammensetzen zu können sozusagen gestalterisch mit Materialien umzugehen und etwas Neues entstehen zu lassen. Das ist für einen Standort wie Deutschland absolut essentiell. Und deswegen sind wir dieser Community seit langem sehr verbunden. Ja, wir befinden, wenn die UEs qualitativ gut gemacht werden und wenn sie auffindbar sind, dass die eine, ähm, ein sehr guter Einstieg in die digitale Bildung sind. Und wir wissen, dass Lehrkräfte diese Materialien sehr gerne verwenden, wenn sie eben qualitativ das sind, was sie sich davon versprechen. Und wenn sie vor allem gefunden werden, das ist ja für Lehrkräfte ganz entscheidend. Viele wollen ja gar nicht selber produzieren, aber sie möchten sie einsetzen. Wir kommen von der OnCampus GmbH aus Lübeck und wir informieren hier an unserem Stand über unsere moin.oncampus.de Plattform, wo wir verschiedene MOOCs anbieten, kostenlose OER-MOOCs. Das ist der Austausch mit den Kollegen und den anderen Projekten, weil hier sehr viele Erfahrungen zusammenkommen. Wir haben Leute aus der Schule dabei, aus der Hochschule, aus der Wirtschaft und man kriegt mal wieder mehr Perspektiven. Inspiration Mit OER verbinde ich ähm, vor allem Offenheit, ähm, gemeinsames Erstellen, Teilen von Inhalten, ähm, eine hohe Nachnutzbarkeit von Inhalten dadurch auch. Mit digitalem Lernen beschäftigen wir uns seit 20 Jahren und von Anfang an haben wir eigentlich das, was wir haben, mit anderen geteilt. Die Idee OER ist von daher nur naheliegend, dass wir mit allen das teilen, was wir haben. Wir nutzen auch das, was andere zur Verfügung stellen. Wir haben eine Preisverleihung vorbereitet und gedacht, wir machen sie ruhig ein bisschen lauter. Der OER Award, ähm, den gab es letztes äh, Jahr zum ersten Mal, ist ein Preis für OER-Projekte. Man konnte sich darauf bewerben. Ähm, es gab in diesem Jahr 89 Einreichungen für diesen Award und ähm, der wird in verschiedenen Kategorien vergeben. Einerseits wollen wir damit äh, ganz neue Projekte reinkriegen, das haben wir auch geschafft. und soll aber auch Aufmerksamkeit in den Institutionen schaffen. And the winner is Team at Work! Gewonnen hat... Gewonnen hat... Gewinner ist Tutori!